Hey ho! Hey ho! Ich bin total aufgeregt. Ich auch. Wollen wir es wirklich machen? Ja. ja. Mach mal. Machen wir es. Ja. Mach mal. Wir laufen jetzt äh, mit einer Gitarre und mit einem Caron. Ja. Sehr schön. Äh, Geht weiter. Ja. ja. Drive-In von McDonalds in Sanghausen. Ja. <lacht> und, und, äh, und machen dabei äh, nebenbei. Versuchen wir ein paar Musik machen. So. Hast du Genau. So. Wie Mikrofon. Wir versuchen dabei nebenbei Fahrstuhlmusik zu, zu machen. Ja. Für jeden, der bestellt. Ja. Scheiß Idee. Oh Mann. ob das gut geht, ey. Leute, ob das gut geht. Vor, <lacht> Vor allem um die Uhrzeit sind so viele Männer gekickt die, die gucken jetzt auch blöd. Ja, ja. Okay. So, hier ist das Kachon. <lacht> okay. Vielen So will, bist du das hier einer langen Reise, die schon der beste Art und Weise für Momente leise. Bist du das hier so ein, an einer langen Reise? Die perfektion der besten Art und Weise. Wollt ihr woanders fahren oder wollt ihr richtig bestellen? Ja, ich bin so ein Chicken, dann sieht das Gitarre ist für Geld. Was hast du auf Zwei Chicken Burger bitte. Zwei Chicken Burger bitte. 2,58 am nächsten Fenster. 2,58 am nächsten Fenster. Ich muss leider abbrechen, weil es jetzt anfängt ein bisschen zu regnen schon und äh, das Equipment soll jetzt nicht kaputt gehen daran, deswegen brechen wir jetzt ab. Ähm, noch irgendwas als Feedback? Ja, es ist das schöne Wort, dass die Leute das so mit Humor aufgenommen haben. wir ja, müssen äh, drüber lachen, die beiden ja. Mädels im Auto. Der eine, die wollte gleich ein Foto von mir machen. Das ist ja. verständlich. Dafür sehe ich halt eben so gut aus. Ja, komm, jetzt äh, Eigenlob das heißt. Naja, wie gesagt. Und, ähm, ich habe mich nicht gewaschen, deswegen stinke ich ja, immer so. Nach Eigenlob, total. Ja. Also. Ja. Aber Schönheit zu riechen, <lacht> hat mir einer erzählt. Gerade eben. Hm. Anscheinend. Ähm, ja gut, ähm, deswegen sage ich jetzt mal, Tschüss. Und uns hält bestimmt doch sicherlich irgendein neuer Scheiß ein. Uns fällt demnächst wieder was ein und sagen erstmal dann bis dahin und tschüss.